Wir sind das Team Alpaca News. Mitgearbeitet haben Felix, Leo, Juli, Julius und ich, Mitya. Um, unser Problem war es, die Verbreitung von falschen Informationen auf verschiedenen Plattformen, wie zum Beispiel Twitter. Um, das ist sehr oft passiert um, bei großen Ereignissen, wie zum Beispiel der letztens bei der Präsidentschaftswahl.